Social Media soll für die Schule einen hohen Stellenwert haben. Schließlich haben wir den Bildungsauftrag, die Welt über die Welt zu berichten, Kinder und Jugendlichen für diese Welt vorzubereiten, sie auszurüsten. Und schließlich leben wir in einer digitalen Welt, in einer virtuellen Gesellschaft. Diese ist genauso real wie die analoge Welt. Und deswegen soll so Schule sich überlegen, welche digitale Identität sie hat wie sie sich präsentiert gegenüber der Öffentlichkeit, äh, wie verkauft sie sich sozusagen. Und daher ist es sehr, sehr wichtig, dass Schule sich, äh, die, äh, sich vorbereitet und sich Gedanken macht, wie sie nach außen ähm, sich präsentiert. Ich kenne wenig Beispiele bis jetzt. Meistens Privatschulen gehen in die Öffentlichkeit, weil sie sich präsentieren müssen, weil sie sich verkaufen müssen. Aber äh, es gibt einzelne Beispiele, wo Schulen versuchen, auf Facebook oder auf Instagram sich äh, zu präsentieren und vor allem die Werke der Schülerinnen und Schüler zu präsentieren, was für mich natürlich eine super Gelegenheit ist, ähm, zu zeigen, wie man pädagogisch arbeitet.